Ich habe mich im ganzen Februar bis heute 27.02. ausschließlich mit dem dualen Investment beschäftigt. Hier meine Analyse, doch wie immer erst meine Klausel. Okay, was ist aus den Aktivitäten geworden? Also, gut geschrieben wurden am 25.02. 0,99%. Prozent. Am 23.02. Am 21.2., am 20.2., am 19.2., am 17., am 16.2., am 15., am 12., am 11., am 9., am 7., am 6., 2. am 4., 2. am 3., am ersten, zweiten. Was ist aus diesen Aktivitäten geworden? Okay, wie du sehen kannst, in 30 Tagen 0,14 Prozent. Wunderbares, tut zum Hedgen, aber nicht zum Geld Geldverdienen. Deswegen hier meine Einladung, dann siehst du, was aus meinen Gridworts geworden ist. Tschüss, mach's gut.